Hallo zusammen und willkommen auf Football Therapist zu einem neuen Video, um einer der Playlists meines Kanals mehr Sinn zu geben. Nämlich der über das Positionsspiel, da ich bereits zwei Videos über Spielphasen veröffentlicht habe, die man mit dem Positionsspiel in Verbindung bringen kann, ohne jedoch wirklich, wirklich zu definieren, was es ist. Also das wollen wir jetzt versuchen. Bevor wir uns auch andere Spielkonzepte äh, ansehen, die mir bislang bekannt sind, so dass ich euch um etwas Nachricht bieten möchte, dass es sich um ein Thema handelt, das auch heute noch Theori theoretisiert und diskutiert wird. Beginnen wir also zu versuchen von dem eine Definition zu geben, denn es gibt verschiedene, so dass ich in Anlendung an die Besten sagen würde, dass das Positionsspiel der Spielstil oder die Spielweise ist, die darauf abzielt, die mögliche Überlegenheit der betreffenden Mannschaft gegenüber ihrem Gegner mittels einer rationalen Besetzung der Räume zu maximieren. Das mag auf den ersten Blick äh, wie Kauderwelsch äh, klingen wird, aber im Laufe des Videos viel klarer werden. Ihr werdet schon sehen. Tatsächlich äh, bezieht sich der Begriff Position hier nicht nur auf den Ort, an dem die Spieler auf dem Spiel Spielfeld äh, stehen, sondern auch auf die Art und Weise, wie sie stehen, also die Position des Körpers im Raum. Im Deutschen hat das Wort äh, Position tatsächlich äh, diese Doppelbedeutung, aber im Spanischen ist dies nicht wirklich der Fall. Da wie Juan Manuel Lillo erklärt, eher der Begriff Ubikation gewählt werden sollte, weshalb ihr seit einigen Jahren beide Nomenklaturen finden könnt. Theoretisch kann man also sehr wohl vom Positionsspiel einer Mannschaft in ihren Phasen ohne Ball sprechen, aber das wird heute nicht mehr wirklich gemacht, da jeder gute Tiefe, mittlere oder hohe Block, Pressing oder Gegenpressing, rationale Raumbesetzungen sein können während äh, mit Ball das Ziel hinter dieser rationalen Raumbesetzung klar ist, den Ball zu haben, um ein Tor zu erzielen und äh, nicht nur, äh, um ihn zu haben. Das Positionsspiel ist eben kein Ballbesitzspiel oder Tiki-Taka, wie es oft äh, fälschlicherweise genannt wird. Weshalb Guardiola eigenen Aussage Tiki-Taka hasst, denn jeder Pass muss äh, eine Absicht haben und diese, diese Absicht darf natürlich nicht darin bestehen, ein rhythmisches Geräusch des Tic Tac zu erzeugen oder fortzusetzen. Ähm, der Ballbesitz ist also kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um ein Tor zu erzielen ohne jedoch den Gegner und das Risiko von Ballverlusten zu vernachlässigen, so dass in den Momenten mit dem Ball äh, die, Mannschaften, die, die Mannschaften, die mit dem Positionsspiel verbunden sind, äh, dazu neigen, wie hier im Bild einer Pyramide zu ähneln, äh, weil die Verteidiger eng beieinander stehen, um lange Pässe in diesen Zonen zu vermeiden, die es dem Gegner ermöglichen würden, äh, mehrere Bälle zu erobern, in, in dem er sie antizipiert oder... Und weil man diese Weite weiter oben äh, auf dem Spielfeld hat, um die gegnerische Verteidigerreihe auseinander Wenn die gegnerischen Verteidiger sich nicht auseinanderziehen äh, wollen, äh, kann, der, kann der, der Flügelspieler den Ball problemlos annehmen, sodass er es zu einem äh, Verrücken kommt. Und wenn sie den Pass verhindern, äh, indem sie sich weiter äh, auseinanderziehen gibt es mehr Raum für die Spieler im Zentrum, daher das Konzept, dass sich kein Mitspieler im gleichen Korridor auf der gleichen vertikalen Linie befinden sollte. Hier würde die von Sterling gegebene Breite es Sinchenko ermöglichen, anspielbar zu werden, sobald der Spieler zwischen den beiden Exit Seasons sich darauf vorbereiten würde, einen möglichen Pass auf den englischen Flügelstürmer zu erobern. Und wenn es dazu kommen sollte, dann wäre es auch deshalb, weil sich der betreffende Gegenspieler, um auf äh, Sterling zuzusteuern, nicht nur in die andere Richtung, als die von Sinchenko, sondern auch nach hinten orientieren äh, würde, während der Ukraine eher vor ihm steht. Daher gibt es auch das Konzept, keinen Mitspieler auf gleicher Höhe zu haben, obwohl dieses Konzept wie sein falscher Zwilling sozusagen mit Abstand zu betrachten ist, denn auch wenn es eigentlich hier für Spieler in Ballnähe gedacht ist, ist es natürlich manchmal möglich den Ball zu einem Spieler durchzulassen, der weiter hinten auf derselben Passlinie steht. Der Grund dafür, dass die Breite im Allgemeinen eher hoher auf dem Spielfeld ist, liegt darin, dass die Idee hinter dieser Breite eben ist, Zumindest zunächst über das Zentrum vorzurücken, da man mehr Passoptionen hat und leichter nach links oder rechts spielen kann, während Spielverlagerungen auf die andere Seite längere Pässe bedeutet, so dass es praktisch unmöglich ist, den Gegner in der Tiefe zu überraschen, da dieser normalerweise genug Zeit hat, den Ball zu erobern. Dennoch kann ein, eine Spielverlagerung und generell das Anspielen eines Flügelspielers der schnellste Weg zum Tor sein, obwohl viele glauben, dass es in jedem Fall äh, durch äh, das Zentrum sei, da die meisten Unterschiede, die eine Mannschaft macht, äh, möglicherweise auf den Flügeln äh, zu finden sind. In, in meinem Video über Chavis Barça in den ersten Worten wurden äh, insbesondere drei Möglichkeiten äh, aufgezeigt, wie äh, man den Erfolg durch 1 gegen 1 Situationen auf der Seite begünstigen kann, wenn man dort einen guten Dribbler hat. Sodass es keinen Grund gibt, äh, auf diese Art von Mitteln zu verzichten, wenn man sie hat, denn das würde gegen die Natur des Fußballs äh, verstoßen, die eben, die eben dazu ermuntert, die möglichen verschiedenen Arten von Überlegenheit oder Vorteilen auszunutzen. In der spanischen Literatur werden mit der technischen oder qualitativen, Numer äh, oder qualitativen äh, der numerischen, der positionellen und äh, der sozioaffektiven äh, Überlegenheit vier davon anerkannt, aber ich finde, man könnte auch von einem ähm, dynamischen Vorteil sprechen. Ich, ich werde sicher eines Tages ein Video über diese fünf ähm, äh, Konzepte machen, aber... Solltet wissen, dass es im Internet bereits einiges zu lernen gibt. Wie auch immer, äh, all das um, um zu sagen, dass diese rationale Raumbesetzung, die man anstrebt, wenn man das Positionsspiel, äh, das Positionsspiel als Ziel hat, noch rationaler ist, wenn man berücksichtigt, wer seine Spieler oder Mitspieler sind. Es gibt also nicht nur ein einziges Spielsystem, das diesen Fußball ermöglicht, sondern alle können es, aber einige sind anspruchsvoller als andere. So behauptet Mourinho beispielsweise, dass es beim 4-3-3 eine perfekt ausgewogene Raumaufteilung gibt, während man beim 4-4-2 mit enger Raute viel mehr nachdenken muss, da das Spielfeld nicht rational besetzt wird. Er sagt insbesondere, dass mit dieser Grundordnung, wenn die Außenverteidiger aufrücken, ein größeres Manöver äh, notwendig erforderlich ist, um äh, dies defensiv zu kompensieren und das gleiche gilt, wenn Spieler aus der Raute auf die Flügel kommen. Aber auch wenn einige Spiel äh, Spielsysteme komplexer zu, zu beherrschen sind als andere, steht das Positionsspiel immer für sogenannte positionelle Stränge, für Genauigkeit auf dieser Ebene. Insbesondere mit dem Konzept der Beziehungsdistanzen, das nicht nur äh, einen präventiven Zweck im Falle eines, Fa äh, eines Ballverlustes äh, äh, hat, diese Idee besagt nämlich, dass man sich tatsächlich in einer bestimmten Entfernung, Entfernung zu seinen Mitspielern äh, befinden sollte, je nachdem, wer diese sind und wo und bei, äh, und bei wem sich der Ball befindet. Ein Beispiel hierfür ist Messi, der nach einiger Zeit im Zentrum äh, unter Guardiola bei, bei Ballannahme fast immer direkt jemanden in seinem Rücken hatte, so dass er sich nicht äh, umdrehen konnte, also die, die Lösung je nach Situation darin bestand, mehrere Mitspieler sehr nah an Messi zu haben, um die Distanz und damit die Passzeit zu verringern. Und wenn, also, wenn man also richtig positioniert ist, ist es in manchen Situationen besser, seine Position nicht zu verlassen, denn dies würde bedeuten, seine Funktion nicht mehr zu respektieren. Henri sagte, dass man in Barcelona eher lernt, auf den Ball zu warten, anstatt abzukippen und ihn zu fordern, da diese wenigen Meter bedeuten könnten, dass man zum Beispiel eine gegnerische Linie nicht mehr bricht. Aber auch nach einem Pass kann es Sinn machen, die Position zu halten, wenn unsere Mandeka woanders hingeht oder wenn man möchte, dass er bei uns bleibt, damit er nicht einen anderen, besser positionierten Mitspieler verteidigt. Das Toco y me voy, ich spiele und gehe, hatten wir in meiner Analyse von Argentinien gesehen, aber manchmal äh, muss man auch spielen und bleiben, also Toco y me quedo. Nun kommen wir zu etwas Konkreteren, denn dieses Mal sind Animationen notwendig, äh, damit ihr die folgenden, äh, die, folgenden, die folgenden Konzepte richtig verstehen könnt. Das erste Konzept ist der freie Mann, äh, da man in der Regel die Möglichkeit hat, hinüberzahlt zu sein und um somit einen freien Mann zu haben. Viele Mannschaften sorgen nämlich dafür, dass sie, äh, wenn sie nicht im Ballbesitz sind, einen Spieler mehr als der Gegner auf der Höhe ihrer Verteidigerreihe haben. Und wenn dies nicht der Fall ist und jeder Spieler gedeckt wird, gibt es immer noch die Möglichkeit, durch den eigenen Torwart eine Überzahl zu schaffen, sofern äh, einer der zehn gegnerischen Feldspieler auf diesen herauskommt. Die Mannschaft muss sich also darauf vorbereiten, Passoptionen anzubieten, äh, wenn es Druck gibt oder geben sollte, äh, denn der Druck muss vielleicht eben durch eines der vielen Mittel, die es gibt, gewegt werden. Das erste ist ein äh, langsamer Pass, der einen Gegenspieler für einen Moment glauben lassen könnte, dass äh, der Torwart zu spät kommt, was aber nicht der Fall ist, sodass der Manndecker seinen Spieler verlässt, dann zögert und so vielleicht äh, dem Torwart Zeit gibt, zu seinem Spieler sozusagen zu spielen. Wenn das nicht ausreicht und man den herausgelaufenen Spieler noch mehr heranziehen muss, ähm ist das Warten, bis der Ball auf einen, äh, auf einen äh, zukommt, und eine Pause, eine Pause äh, insbesondere in indem äh, man den, den Ball mit der Sohle annimmt, was Roberto de Zerbi empfiehlt, ein gutes Mittel, weil, weil es einen Eindruck von Sorglosigkeit vermittelt, also etwas, das zum Unterschätzen des äh, Torritus führen kann. Und sonst äh, heißt das allerletzte Mittel Konduktion auf äh, Spanisch, den Ball nach vorne zu dribbeln, bis ein Gegenspieler herauskommt. Und, und um diese Art von, von Magnetisierung äh, zu verstärken, empfehle ich dem Ballträger den Kopf zu senken, bis er eine Grenze der Einschränkung äh, seines Sichtfeldes erreicht, die er kennen muss, um seine Umgebung noch erfassen zu können. Der gegnerische Spieler wird möglicherweise in die Falle tappen und mit hoher Geschwindigkeit ankommen, so dass er mehr mehr Zeit brauchen wird, um sich umzudrehen, äh, vor allem wenn der Torwart den Ball im letzten Moment spielt, denn je näher äh, der äh, Gegenspieler ist, desto weiter ist er in der Regel vom äh, Empfänger entfernt. Und wenn der freie Mann vom Pass geben noch im Schatten des Gegners äh, stehen sollte, heißt die Alternative Spiel über den Dritten, da man durch einen anderen Spieler den freien Mann finden kann, der somit auch der dritte Mann dieses Spielzugs ist. Das ist auch der Grund, warum man das Positionsspiel, das Positionsspiel mit der Bildung von Dreiecken um den Ballträger herum in Verbindung bringt. Aber entscheidend ist, wie diese Dreiecke aussehen und nicht, dass es Dreiecke gibt. Denn man kann jede beliebige Mannschaft nehmen und ihre Spieler so verbinden, dass Dreiecke entstehen, ohne, ohne dass es sich überhaupt um, um Positionsspiel handelt. Manchmal ist es auch möglich, eben das Konzept des Spiels über den dritten auf das Spiel, äh, auf das des Spiels über den vierten auszuweiten, wie ich in meinem Video über Chavis-Barça demonstrieren konnte, aber das setzt voraus, dass man bereits fokussiert ist, äh, bevor der dritte Mann den Ball erhält. Und das ist was, worüber ich jetzt äh, reden möchte, nämlich die Idee, dass jeder Spieler zu jeder Zeit eine Rolle hat, äh, auch wenn der Ball auf der anderen äh, Seite ist. Stellen wir uns vor, dass dieser Gegner nach dem Spielzug äh, über den dritten ähm, auf den Ballträger zuläuft und so den, den Pass zum Außenverteidiger verhindert. Äh, ist also der nächste äh, freie äh, Mann äh, nicht, äh, nicht anspielbar, da er sich im, im, im, im Schatten dieses äh, Spielers äh, befindet. Also eine weitere Konduktion. Eine weitere Konduktion. Und hier äh, kommt das Konzept des gemeinsamen Reisens, des juntos", das von den Spielern verlangt, immer eine Gruppe zu bilden, um fortzurücken und in diesem Fall vor allem in, äh, um einen Ballverlust zu verhindern, da der Innenverteidiger seine Position verließ. Und dieses Konzept bedeutet äh, Geduld, wenn die gegnerische Mannschaft gut verteidigt und einen abwartenden Ansatz verfolgt. Denn unter äh, diesen Bedingungen äh, bedeutet diese Spielweise, dass man nichts er erzwingen will, bevor man nicht möglichst viel Verrücken geschafft hat. Das bedeutet, dass man oftmals äh, Pässe wiederholen muss, um, um den Gegner heranzuziehen und ihn auf einer Seite zu äh, versammeln, bevor man versucht, so direkt wie möglich äh, auf die andere Seite zu spielen, um das Verschieben der gegnerischen Spieler äh, der gegnerischen Spielern auszunutzen. Dies ist ein heikler Moment für sie, äh, dieses Verschieben, da sie sich neu orientieren und manchmal sogar die zu verteidigenden äh, Spieler tauschen müssen, sodass Lücken entstehen können. Oder die Gegner können... Äh, in solchen Situationen auch Unsicherheit äh, empfinden, sodass äh, so ihr Reflex darin bestehen kann, sich zurückzuziehen. Genau, was für die betreffende Mannschaft gleichbedeutend mit Vorrücken ist. Aber auch wenn ein Tiefblock vor allem diese Art von äh, Spielzügen erlaubt, Sollten die Spieler nicht vergessen, immer zuerst weit nach vorne zu schauen, um zu sehen, ob es eine Passmöglichkeit gibt, äh, eine Passmöglichkeit gibt, äh, denn äh, geduldig mit dem Ball zu sein, bedeutet nicht, dass man nicht auch direkt zum Tor gehen kann, äh, wenn, wenn es möglich ist. Weit nach vorne zu schauen war. Damals nämlich die, die Bitte Johann Kreufs an seine Spieler und ist immer noch die von Guardiola. Aber man sollte auch wissen, dass obwohl, obwohl es sich hier um zwei den einflussreichsten Vertretern dieser Idee des Positionsspiels handelt, sollte man äh, meiner Meinung nach das Spiel ihrer Mannschaften, sogar äh, äh, das der, der Mannschaften ihres Landes, die manchmal automatisch als Positionsspiel bezeichnet werden, differenzierter betrachten. Ich denke in der Tat, dass es besser ist, das Positionsspiel äh, als ein Ideal zu sehen, mit Mannschaften, äh, die sich auf einer Art äh, Tankanzeige mehr oder weniger diesem Ideal annähern, indem sie diese Konzepte in einer bestimmten Häufigkeit äh, korrekt anwenden. Und wenn man das Spiel von äh, das Spiel von Guardiola City am Anfang wieder aufgreift, sieht man, dass äh, Bernardo Silva und de Bruyne, äh, zwei Spieler, die dennoch für ihre Spielintelligenz bekannt sind, nicht richtig positioniert sind. Der Portugiese ist zu weit weg, um den Verteidiger vor ein Dilemma zu stellen, sodass er Gundogan äh, folgen kann, der am Abkippen ist, während der Belgier den Albraum besetzen sollte, da Mares schon auf der Seite ist. Aber gut orientiert, um am richtigen Ort zu sein, ist eigentlich nur der erste Schritt. Denn es dient natürlich dazu, nur dazu, eigentlich die für das Spiel notwendigen Informationen aufzunehmen, um dann richtige Entscheidung, äh, Entscheidungen treffen zu können. Und äh, ja, ein Konzept, das sich zum Beispiel aus dieser Sorge um die richtige Vororientierung, äh, Körperorientierung ergibt, ist die Kommunikation durch den Pass. Jemandem, der seitlich so orientiert ist, dass er nach vorne gehen kann, will man dem den Ball auf den entfernten Fuß geben. Wenn man aber sieht, dass ein Gegner kommt, äh, wird man ihm den Ball auf den anderen Fuß geben, damit er ihn nicht verliert und mit der Zeit werden die Spieler das so als Signal äh, interpretieren können. Ich denke, das war alles, was ich zum Positionsspiel sagen kann, ohne die theoretischen Elemente von ähm, Seirullo zu erwähnen, denen ich sicher eines Tages ein Video widmen werde. Und ansonsten habe ich äh, vor, in anderen Videos äh, mehrere Konzepte, die heute erwähnt wurden, zu vertiefen, auch indem ich darüber sprechen werde, wie man sie trainieren kann. Also auch mit einem Video über das Rondo, aber ja, ich sage dich nicht mehr dazu, abonniere es einfach, wenn du das alles nicht verpassen möchtest und neue taktische Analysen von Mannschaften, Spielern und Spielen kommen auch bald, also das könnte dich interessieren. Tschüss!